Die Spitze der CDU will heute in Berlin über den Klimawandel, Mobilität und die Zukunft der deutschen Autoindustrie beraten. Hintergrund ist unter anderem die seit kurzem diskutierte CO2-Abgabe. Diese soll den Ausstoß von Treibhausgasen verteuern. Mit den Geldern sollen klimafreundliche Technologien gefördert werden. Aus der Unionsfraktion waren Forderungen laut geworden, die Bürger dürften dabei nicht zusätzlich belastet werden.